So. Hey! Ähm, ja, wir müssen uns besprechen. Und zwar habe ich ein kleines Problem mit der vierten Folge von Fight. Und zwar ähm, habe ich die Folge ganz gechillt aufgenommen mit Efi. Ähm, und als ich die dann später in mein Schnellprogramm reinschieben wollte, beziehungsweise als ich mir die Folge nochmal anschauen wollte, ist mir dann aufgefallen, dass diese Folge äh, beschädigt wurde. Bzw. Die Bilddatei wurde beschädigt und Audacity hat mein Ton nicht aufgenommen. Das heißt, ich hatte nichts zu beweisen, dass ich jemals aufgenommen habe. Dadurch haben wir jetzt auch einen Strike bekommen ähm, und ich kann keine Folge hochladen. Ich habe gefragt, ob ich die Folge von EFI hochladen könnte. Das ist nicht erlaubt. Und deswegen steht jetzt hier im Bild oder so oder unten in der Videobeschreibung ein Link zu der vierten Folge von EFI. Die könnt ihr euch dann anschauen. Die müsst ihr dann leider schauen, falls ihr irgendwas sehen wollt, was passiert ist. Und dann geht's halt mit der fünften Folge ganz so weiter. Die habe ich jetzt schon aufgenommen. Ich spoilere euch jetzt nicht, was passiert ist. Ähm, und ja, das war's dann schon wieder. Und ja, schönen Abend noch. Ciao.